Hallo, hier ist Emma, Emma Magians. In dem heutigen Video erfülle ich wieder einen Wunsch von Euch, es gibt die berühmten Schweizer Bürli. Dieses Rezept kannte ich vorher nicht und in Norddeutschland ist das gänzlich unbekannt, aber ich habe mich da gerne hineingearbeitet und zeige Euch verschiedene Methoden dabei. Bei diesen Brötchen gibt es Varianten mit und ohne Sauerteig, ich zeige sie in diesem Video erst einmal ohne. Kann das aber auch gerne noch nachholen und zeige es Euch dann gerne mit einem Weizensauerteig. Zuallererst füllt ihr das Mehl in eine große Schüssel, das ist Weizen- und Roggenmehl und hinzu kommen dann noch zwei Teelöffel Salz und selbstverständlich die selbst hergestellte Hefe. Wenn ihr neu auf dem Kanal seid und gar nicht wisst, wie das geht oder noch Informationen hierzu benötigt, schaut mal oben rechts unter dem i, da verlinke ich euch nochmal eine gute Playlist dazu. Nun folgen 240 Gramm Wasser und das Ganze wird gut verknetet, so circa 8 bis 10 Minuten lang. Wenn ihr die genaue Rezeptangabe nochmal benötigt oder die genaue Beschreibung, das findet ihr wie immer unter diesem Video verlinkt. Wenn der Teig gut vermengt ist, das ist manchmal auch schon nach 5 Minuten der Fall, dann deckt ihr den Topf gut ab, damit er zugluftsicher ist bzw. auch nicht austrocknet, gerade bei diesem Wetter und dann Zeit hat aufzugehen. Ich nutze hier meine neuen Bienenwachstücher. Mein Mann war so toll und hat mir die geschenkt, einfach so. Und ich verlinke euch die auch nochmal unter diesem Video, denn normalerweise benutze ich Frischhaltefolie und wir haben einen ganz fürchterlichen Bericht diesbezüglich gesehen und ja, ich kann euch das wirklich ans Herz legen. So, und wie im Intro versprochen, ich zeige euch verschiedene Varianten. Und zwar ist es bei diesen Temperaturen ja manchmal so, dass ihr etwas backen wollt und ihr seid einfach zu langsam. Der Teig hat hier jetzt bei mir eine Übergare. Das bedeutet, ich war einfach zu spät dran und habe getrödelt. Doch bitte den Teig dann nicht wegschmeißen, das wäre Lebensmittelverschwendung. Ihr könnt hier trotzdem noch ganz tolle Brötchen draus machen. Wie? Ganz einfach. Nehmt das Glas Wasser und einen großen Esslöffel und stecht damit dann... Die brötchen einfach ab manche machen das auch einfach so ohne dass sie da eine übergare haben bei den schweizer böli weil das für die dann viel einfacher ist da gibt es eine bessere methode die zeige ich euch später in diesem video aber wie gesagt wenn der teig euch umkippt bitte macht diese variante da zeige ich auch noch mal zwei verschiedene methoden also hier einmal das abstechen mit dem löffel acht stück passen bei mir immer auf einem backblech so, und bei der ersten Methode bestreue ich das Ganze nochmal mit Mehl. Hier könnt ihr auch natürlich ein feines Haarsieb nehmen und das direkt drauf machen. Solltet ihr das nicht haben, bestreut die Brötchen mit Mehl und geht dann mit einem kleinen Pinsel drüber. Das hat einen ähnlichen Effekt und dann könnt ihr die backen. Das Ergebnis zeige ich euch gleich. Die zweite Methode ist noch einfacher. Wie immer habe ich nämlich die doppelte Menge an Teig für euch gemacht. Und da gebe ich das einfach nur so auf das Backblech und gebe es dann in den Ofen. So sieht das Ganze aus, also sollte euch der Teig umkippen, bitte trotzdem machen, guckt mal, toll sind die geworden, innen noch sehr fluffig, außen kross. Es lohnt sich in jedem Fall, also auch bei einer Übergare, schmeißt den Teig bitte nicht weg. So und hier haben wir den Teig, wie er sein soll. Er ist schön aufgegangen, auch hier habe ich wieder die doppelte Menge gezeigt und natürlich zeige ich euch wieder zwei verschiedene Varianten. Das heißt, ihr bekommt in diesem Video sogar vier verschiedene äh, Schweizer Börli gezeigt. Es gibt sogar noch eine, ähm, das ist, ist so ein sogenanntes Basler-Brot oder Baslerbrötchen. Da könnt ihr das Rundform und nebeneinander machen immer zu einem Pärchen. Und dann kann man die schön später auseinanderbrechen. Aber das habe ich jetzt nicht gezeigt. Dazu gibt es auch schon einige Videos hier online. Ich zeige euch jetzt diese Variante und bin gespannt, wie es euch gefällt. Wenn dem so ist, gebt dem Video doch einen Daumen hoch und solltet ihr noch nicht abonniert haben, dann macht das doch ganz schnell und aktiviert die Glocke. Dann erfahrt ihr immer als erstes, sobald ein neues Video hochgeladen wird. Und hier lernt ihr nämlich alles zu der selbst hergestellten Hefe, dem sogenannten Hefewasser und wie ihr Leckeres und Tolles damit im Alltag backen könnt. So, meinen doppelten Teig habe ich jetzt erst einmal habiert. Die erste Variante ist ganz einfach. Bemehlt euch immer alles. Es ist ein bisschen klebrig. Und dann mache ich das so ein bisschen, wie nicht wie bei einem Baguette, aber so vielleicht so ein bisschen wie beim Toastbrot. Und ähm, das rolle ich mir dann so ein bisschen zusammen. Und das werden jetzt so größere Stücke. Ihr kennt das ja vielleicht beim Bäcker, da gibt es manchmal so tolle Baguettes. Und das ist jetzt die Variante, die ihr dafür nutzen könnt, Schmeckt unheimlich lecker, schon vor allem mit diesem Rustikalen. Und deswegen streue ich nochmal ein bisschen Mehl drüber. Das soll nämlich auch wirklich so bleiben. Das ist so eine tolle Variante. Und ich hoffe, ich kann euch ein bisschen neugierig machen, so dass ihr das ausprobiert. Und wie immer bin ich gespannt über eure Erfahrungen. Kennt ihr diese Varianten der Brötchen schon? Wenn ja, habt ihr das schon mal nachgebacken oder bisher nur beim Bäcker gekauft. Ich bin wie immer ganz gespannt darauf. So, auch hier gehen die Stücke auf das Backblech. Dadurch, dass ich das so baguettartig mache, ähm, sind halt nur vier Stück bei 500 Gramm rausbekommen. Das ist ganz normal. Die zerteile ich jetzt in der Mitte. Das könnt ihr ruhig auch bis zum Ende durchstechen. Das macht nichts, das bleibt nämlich trotzdem beim Backen zusammen. Das verwächst sich quasi. Und auch das geht gleich in den vorgeheizten Backofen bei Ober- und Unterhitze das Ergebnis zeige ich euch nach dieser Variante. So und hier machen wir jetzt quasi normale Schweizer Bürli, dafür nehme ich den Teig und rolle ihn aber auch wie vorher bei diesen Baguette artigen Schweizer Bürli zu einer Rolle. Ausnahmsweise, die die meine Videos kennen wissen, dass ich eigentlich immer alles mit der Tortenmethode mache und alles zu einer Kugelforme. heute mal nicht. So, hier ist der Strang. Wundert euch nicht, aufgrund der Perspektive sieht das hinten ein bisschen dünner aus. Das ist tatsächlich gleichmäßig und die teile ich mir jetzt ein und zwar erst in der Hälfte, dann geviertelt und dann Achtel. Also wieder die üblichen acht Stücke bekomme ich hier drauf und ähm, achtet darauf, dass die Enden ein bisschen mehr sind, weil sonst habt ihr so kleine Brötchen, geht natürlich auch, aber eventuell werden die euch sonst im Ofen zu dunkel. Diese gehen jetzt so, wie sie sind, in den Backofen, in den vorgeheizten, bei 210 Grad, für ca. 25 Minuten. Ich habe die noch mal so ein bisschen kompakter da auf dem Backblech ähm, hindrapiert und das ist das Ergebnis nach 25 Minuten. Wichtig, denkt an die Schale Wasser vorab und besprüht sie nochmal damit. Bei der letzten Variante zeige ich euch das nochmal von innen und der Grund, warum ich immer meine Brötchen so sanft aufschneide, Seht ihr hier, wenn ich da nicht aufpasse, ich habe wirklich unheimlich scharfe Messer, dann schneide ich mir so wie jetzt hier einmal richtig schön in den Finger. Also bitte seid vorsichtig, ich sende euch ganz liebe Grüße, eure Emma.